Die Übertragung von Informationen ist keine Erfindung des digitalen Zeitalters. Ob gemalt oder erzählt, gute Geschichten bewegen Menschen seit Anbeginn der Zeit. Um sie nicht zu vergessen, schrieb man sie nieder. Aber an einer nennenswerten Reichweite mangelte es noch. Erst durch die Erfindung des Buchdrucks wurden Inhalte schneller vervielfältigt. Mit später kommenden technischen Entwicklungen wurde der Zugang zu Informationen exponentiell immer umfangreicher. Und heutzutage haben viele Menschen das Gefühl, von schlechtem Content regelrecht zugemüllt zu werden. Das muss sich ändern. Doch im heutigen Informationsdschungel ist es immer schwerer, richtige Entscheidungen zu treffen, wenn es darum geht, Inhalte zu verpacken und zu übermitteln. Es gibt selten eine einzige richtige Lösung. Aber Online-Video-Inhalte haben sich möglicherweise zurzeit als die bestmögliche Lösung, um Informationen zu übermitteln, etabliert. Zielsicher, effektiv, leicht und schnell verständlich, kostengünstig und zeitgemäß bieten animierte Online-Filme eine Lösung für fast jede Art von Kommunikation heutzutage. Was in der Zukunft die beste Form der Informationsübermittlung sein wird, weiß keiner. Aber wenn es früher vielleicht Rauchsignale oder Buschtrommeln waren, sind es momentan in unserem digitalen Zeitalter auf jeden Fall Videoanimationen und Erklärfilme.